Die Wiederbelebung von Eskastanien oder Maroni Kulturen läuft in verschiedenen Teilen Europas. Das ist sehr angesagt. Wir merken jetzt, wir müssen uns auf lokale Produktion besinnen. Mit der Selbstzerstörung von Wirtschaft in Europa werden wir nicht mehr einfach von anderen Teilen der Welt leben können. Und die Esskastanie ist halt eine Kultur, die, wo man aus lokalen Ressourcen ohne externe Energie und auch mit ähm, ja, eigenen Mitteln äh, hochwertige Nahrung in großen Mengen produzieren kann. Und äh, diese Wiederbelebung zeige ich hier an einem Beispiel in der Zentralschweiz. Äh, ein wichtiger Hinweis. Um die Wiederholung der katastrophalen Zerstörung alter Bestände zu vermeiden, sollten nur die gegen diese Pilzerkrankung resistenten Züchtungen zwischen der chinesischen Eskastanie (China ist der Ursprung dieser Krankheit) und der amerikanischen Eskastanie gepflanzt werden. Das geht auch mit guten Sämlingen; es muss nicht gepfropft werden. Ja, bitte auch direkte Saat im Gelände in Erwägung ziehen. Das dauert zwar deutlich länger, aber die Bäume passen dann da auch hin. Ich bin hier in der Schweiz, äh, oberhalb vom Zugersee im Großraum Luzern. Und äh, man hat hier ein äh, Es-Kastanien-Projekt Und damit äh, wird die Wiederbelebung der Esskastanienkultur hier betrieben. Und äh, hier sieht man jetzt die Esskastanien. Viele sind neu gepflanzt worden. Hier auch ein sehr, sehr großer Baum und äh, das schöne dabei ist es weiden die kühe dazwischen ja jetzt sind wir hier ein bisschen näher dran und hier sieht man halt die kühe die grasen hier zwischen den eskastanienpflanzungen hinten im hintergrund ein großer baum und äh, hier oben wird gegrast und äh, die eine der Kühe war gerade auch dabei, ein paar Blätter von der Eskastanie abzufressen. Äh, man sieht den Verbissschutz an den Eskastanien, aber sobald die groß sind, können sie natürlich an die äh, Blätter rangehen. Und äh, das ist hier eine schöne Kombination, weil um mit Eskastanien gute Erträge zu haben, äh, ist es nötig, da einfach organischen Dünger auch einzubringen. Das was ich hier schade finde, dass das jetzt auch alles Esskastanie ist und ich habe eigentlich eher gerne Mischkulturen und hier vorne hinter mir sieht man, gut hier am Rand sind Apfelbäume und dort sieht man auch, dass sich da ein Walnusssämling ausgesät hat und man scheint ihn wachsen zu lassen, der ist schon relativ groß. Also von daher ergibt sich dann doch hier etwas eine Mischkultur. Das ist ja hier auch äh, nur ein Hektar Gelände. Das ist jetzt nicht so groß. Darüber ist äh, Wald, darunter ist hier äh, eine Streuobstwiese mit Weide. Und äh, das ist ein tolles Projekt. Ich bin begeistert, dass das weitergeht. Anknüpfen an die alten erfolgreichen Traditionen. Ja. Jetzt ja, hier sind wir jetzt mal nah dran an einem der großen bäume und wie man sieht sind hier mächtig früchte dran das ist auch hier überall alles voll ganz hoch und die, dieser baum hier man sieht da hinten den stamm vielleicht so ein bisschen ich schätze den auf etwa 150 jahre alter ein und hier hat man an der Seite auch dann die neuen Bäume im Hintergrund, man sieht sie da so ein bisschen zwischendrin und die brauchen noch eine Zeit, aber auch die kleineren, die jetzt so schätzungsweise 10, 15 Jahre alt sind, da die tragen auch schon Früchte und können das dann für hunderte von Jahren machen. Die Bäume äh, bilden oft so äh, viele Stämme, wie das hier vorne, der er gemacht hat. Und äh, da sind auch viele Früchte dran. Also die breiten sich dann so aus, dass halt die ähm, ja, neuen Bäume sich äh, quasi selber bilden. Und dann kann das über nicht nur hunderte von Jahren, was die sowieso können, sondern auch über tausende von Jahren Frucht geben, weil die Bäume sich immer wieder äh, weiter verbreiten. Ja, so viel hier aus der wunderschönen Schweiz. Ich guck noch mal, ob ich so ein Bild hier kriege. Aber das ist mit der Belichtung. Die Sonne kommt von der Seite. Die hohen Berge hinten kriege ich leider nicht rein. Aber hier ist es auch schon ganz schön steil und ich mache mich mal an den Abstieg. Danke. Ja, hier. ja. Soweit zu dieser wunderbaren eskastanienkultur kultur äh, am Zuger See und äh, ja, Esskrastanienkultur ist natürlich was für Menschen, die auch äh, Gelände haben. Es ist schon auch äh, ein Kostenaufwand, solche Bäume zu, zu kaufen. Äh, was aber alle machen können, ist die Walnussbäume zu verbreiten. Es wachsen ganz, ganz viele Sämlinge. Die Eichhörnchen äh, sind halt mit Vorsorge besser als viele Menschen. Und das hat halt dazu geführt, dass halt überall die, die äh, Sämlinge jetzt auch abgeschnitten werden. Äh, und man kann die, die nicht, sich an der Stelle nicht entwickeln können, dann halt äh, dort äh, ausbuddeln und an Stellen bringen, wo sie sich entwickeln können. Da muss man sie für ein paar Jahre auch mal so freischneiden, damit sie nicht überwuchert werden. Und so kann es dann auch sehr viel mehr Walnussbäume geben, auch hervorragende Nahrung, super einfach zu machen. Und davon sollte es viel mehr geben. Und diese Sämlinge haben äh, meistens auch halbwegs vernünftige Früchte. Für Kulturen kann man natürlich dann ganz großfrüchtige äh, Züchtungen äh, einsetzen. Ja, vielen Dank äh, für das Interesse. Und damit äh, ist dieser Überblick beendet. Tschüss. Ciao.